also, ups ähm, ich habe nicht mehr das Messer in der Hand das liegt am Boden Servus, schön, dass ihr eingeschaltet habt ich möchte euch heute mal in einem relativ fixen Video kurz das neue Messer von Wolfgangs vorstellen das W1 bleibt dran so, das W1 Wolfgangs Messer schönes Einsteiger-Buschkraftmesser würde ich mal sagen da ist jetzt kein Feuerstahl dabei und nichts es ist eben nur diese Kunststoffscheide und mit dem hier für den Gürtel. Unten ist noch ein Loch, dass das Wasser ablaufen kann. Der Griff vom Messer selber ist schön gummiert, also sehr griffig, sehr angenehm. Hält sich super top. Und ja, das ganze Messer ist durchgehend hier verarbeitet. Also das ist wirklich stabil. Das geht auch nicht so schnell kaputt. Das heißt also für Spaltarbeiten, so Holzarbeiten und so weiter optimal. Hier ist so eine Einfräsung, hier ist nochmal für den Daumen ein bisschen so geriffelt, damit man nicht wegrutscht. Also würde ich mal so machen. Ähm, ja, und das ist auch schön scharfkantig. Scharfkantig deswegen wichtig, damit man eben Feuerstahl zünden kann. Das testen wir jetzt dann auch gleich. Ähm, die Scheide selber, ja, okay, geht. Fällt jetzt nicht raus so auf Anhieb. Ähm, wackelt auch nicht großartig. Eigentlich so gut wie gar nicht. Ist aber jetzt doch kein Vergleich zu meinem ähm, ja, Ambulo. Mit der Kydex-Scheide ist natürlich wesentlich robuster, wesentlich stabiler und ja, ist halt Geschmackssache. Aber es ist ein tolles Einsteigermesser, kostet natürlich auch die Hälfte, wie ich gerade gesehen habe, ist ausverkauft momentan. So zu der Klinge kurz oder zum Messer selber: Das ist halt die Light-Version und das ist eben die buschkraft version Man sieht ziemlich identisch. Oder fast identisch. Die Geschichte hier mit dem Daumen, die ist bei dem, bei dem Messer hier, ist ein bisschen abgerundet. Und da ist es ein bisschen gerade. So. Aber ansonsten, die Klinge ist 11,5 cm lang und das ist 44c Stahl wirklich prima. So, jetzt schauen wir mal, wie gut dass die Scheide das Messer hält. Also, ups, ähm, ich habe nicht mehr das Messer in der Hand, das liegt am Boden. Das fand ich jetzt natürlich nicht so cool. Also klar, ich meine, so eine Situation äh, muss man ja mal realistisch sehen, hat man ja selten. Also keiner wird auf dem Kopf stehen und dann so einen Ruck geben, dass das Messer dann runterfällt. Aber bei dem Ambulo äh, nicht möglich. Das ist eine Sache, warum dass ich solche ähm, Messerscheiden nicht so gerne mag. Aber jetzt wollen wir mal nicht übertreiben und die Kirche im Dorf lassen. Ja. Es ist schon stabil genug, es hält schon gut genug. Aber es ist halt so ein Punkt. So, Feuerstahltest. Und sieht, zündet wunderbar. So, sind wir schon am Ende von der Vorstellung von der kurzen, von dem Wolfgangs-W1-Messerchen. Würde ich es empfehlen, ja, also ich muss sagen, ich würde es empfehlen für Einsteiger, zum Angeln, Fischen etc. So als schmales Universalmesser. Ähm, wer jetzt richtig hart Buschkraften geht, das Messer an sich ja auf jeden Fall, aber da ist halt die Scheide einfach nichts. also gefällt mir nicht. Da würde ich vielleicht dann doch eher ein bisschen mehr zahlen und zu dem Ambulo greifen. Das ist halt ein richtiges fettes Buschkraftmesser, da ist alles dabei, was man braucht. Kann man sich einen Rucksack machen mit dem ähm, Tech-Lock-Verschluss da. Das kennt man ja. Ist halt einfach ein bisschen mehr dran als wie mit dem Plastikknuppel hier. Aber das Messer an sich, keine Frage. Gut, was es soll. Feuerstahl geht, schnitzen kann man auch und äh, ja, Holzarbeiten, verschiedene gehen, Holzspalten und so weiter ist auch kein Problem. Habe ich zwar jetzt nicht gezeigt oder gemacht mit dem, aber oft genug mit dem und mit anderen Messern und ich habe hier kein richtiges Holz dafür gefunden, aber ich nehme mal an, das ist kein Thema. Dadurch, dass es eben sehr, relativ robust ist mit dem durchgehenden Stahl. So ist es. Freunde, dann danke für die Geduld, dass ihr euch ein Messervideo angeschaut habt auf meinem Kanal und ja, wer es sich kauft, unten ist ein Link drin in der Beschreibung. Könnt ihr euch anschauen und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit draußen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal.